Wir wollen einen Freistaat, der diesen Namen verdient. Ohne Überwachungswahn. Mit mehr Mitbestimmung und Sicherheit für die Menschen. Am 31. August. Grüne wählen.